Jo Leute, was geht? Hier ist wieder euer EMPWI oder der Boss hier vom Boss Channel Number One, meine Freunde. Und herzlich willkommen zu dieser kleinen Produktvorstellung hier auf meinem Kanal. Ich sag mal so, die Leute, die mich schon ein bisschen länger kennen, die wissen, der Boss, der stellt gerne mal das ein oder andere Produkt vor. Wie hier zum Beispiel auch die Putzi Zahnpasta hinter mir, meine Freunde. Und so ist es auch heute mal wieder. Aber ich sag mal so, das mache ich ja nicht nur für mich, das mache ich vor allem in erster Linie für dich, mein Freund. Für den Zuschauer, für euch. Weil ich sag mal so, ihr habt zwar alle wahrscheinlich sehr viel Geld, aber trotzdem fragt ihr euch, Boss, für was soll ich mein Geld ausgeben? Wo soll ich es für, ja, investieren, sag ich mal. Und da habe ich heute das Richtige für euch. Und noch eine kleine Extra dazu. Und zwar werde ich am nächsten Samstag, am 20.02. live auf Twitch das Ding, was heute vorgestellt wird, stabil verlosen. Also, falls ihr gerade sogar kein Paarer habt, könnt ihr trotzdem in Genuss dieser stabilen Gegenstandes kommen, meine Freunde. Und ich schnack auch gar nicht lange rum, Jungs. Ich es euch einfach mal. Und zwar handelt es sich dabei um diese krasse Actionfigur, meine Freunde. Erstmal, bevor ich sie euch genauer zeige, muss ich natürlich die ein oder andere Sache dazu erzählen. Ich höre schon den ersten Johannes, der hier in die Kommentare schreibt. Hilf Bosch! Ja, Johannes. Mit der Actionfigur spiele ich doch nicht mehr. Ich bin doch nicht mehr zwölf. <lacht> Hahaha. Johannes. Denkst du wirklich, die stabilen Bosse hier vom Boss Channel Number no. One spielen mit ihrer Actionfigur? Nee, nee, Digga. Nee, nee. Und zwar, Jungs, die Actionfigur wird dazu eingesetzt, um auf der Street etwas stabiler zu sein. Ich denke mal, ihr kennt's. Ihr kauft euch eine neue Uhr, eine neue Rolex. Ihr kauft euch ein paar neue Sneaker. Aber ihr wisst nicht genau. Wie kombiniere ich das? Wie mache ich das jetzt? Sieht fresh aus oder sieht's nicht so fresh aus? Manchmal, meine Freunde, ich glaube, ihr wisst, wie es ist. Der Blick in den Spiegel, der trügt einen so ein bisschen. Und Jungs, mit dieser stabilen Actionfigur... Da könnt ihr den ganzen Hase einfach testen. Da kauft ihr euch eure Rolex, wo einfach zweimal, einmal in etwas kleiner für die Figur und könnt dann quasi anhand der Figur testen, ob der ganze Hase stabil aussieht oder eben nicht. Und dafür ist das schon mal ganz heißes Eisen, meine Freunde. Natürlich kann man auch gleich die ganzen vom Lumpen zum Boss-Tipps anwenden, weil, Jungs, ich weiß nicht, ob man sieht, ich glaube, hinten drauf sieht man es perfekt. Der gute Mann hat hier die Hosen nicht in den Socken. Jeder weiß, ist ein stabiler Fehler und damit ihr das quasi auch ein bisschen verinnerlicht, könnt ihr quasi jeden Tag euch nicht nur selber die Hose in den Socken stecken, sondern auch der Actionfigur. Und so seid ihr quasi nochmal ein bisschen auf der Street gefürchteter, meine Freunde. Natürlich, so eine Actionfigur ist auch stabil, um so ein paar Kampftechniken zu zeigen. Ich möchte jetzt nicht auspacken, weil sie, wie gesagt, verlost wird, meine Freunde. Aber man sieht die Arme hier und da. Sind gelenkig, meine Freunde. Da kann man auf jeden Fall den ein oder anderen Punch mal ausprobieren. Was natürlich auch wichtig ist. Jetzt hier bei der Agent 4 direkt Hat ein sehr stabiles T-Shirt an. Das Cool Shirt. Ganz heißes Eisen, meine Freunde. Allgemein einfach ein mächtiger Typ. Auch der Name Cool Kevin. Na, jetzt verdeckt der auch so ein bisschen. Cool Kevin Sagt schon genug eigentlich. Ich weiß gar nicht, was ich euch noch, noch mehr dazu sagen soll. Ist auf jeden Fall ganz heißes Eisen diese Actionfigur. Ist auch glaube ich, ich sag mal so, ich habe ein bisschen auf YouTube mitbekommen und auf Twitch, da werden zurzeit so ein bisschen die Pokémon Päckchen geöffnet meine Freunde. Aufgrund des Sammlerwertes, aber Jungs, ich kann euch eins erzählen. Pokémon Karten das ist so ein bisschen Plastik meine Freunde, das ist so ein bisschen Karton. Aber so eine Actionfigur, ich zeige es euch nochmal. Das ist eine Wertanlage. Das gute Ding. Habe ich mir ungefähr ein paar Jahre gekauft, meine Freunde. Damals noch für einen schlappen Zehner oder sowas. Mittlerweile ist das gute Ding mehrere Millionen Euro wert. Also wirklich ganz heißes Eisen. Und wenn ihr so ein Ding vom Boss bekommt oder euch auch selber besorgt, seid ihr auf jeden Fall in eins bis zwei Jahren. Abgesichert, meine Freunde. Kauft am besten nicht nur euch eine, eure, kauft euren Kollegen eine, kauft eurer Familie eine, damit die alle auf jeden Fall in finanzieller Unabhängigkeit leben, weil das wollen wir natürlich alle, meine Freunde. Und ich hoffe mal, dieses kleine Video hat euch gefallen. Ich hoffe, die Actionfigur hat euch überzeugt. Lasst übrigens noch ein Like und einen Abo da, meine Freunde. Und ich schnack gar nicht mehr lange rum. Euer EMP-Doppel-IO, der Boss, ist auf in Auto, Bitches. No Homo. Skurr.